Hallo, ich bin Hilmer und ich möchte heute gerne ein paar Worte über das Thema Wasser verlieren. Zum einen, weil ich beruflich mit dem Thema eng verknüpft bin und zum anderen, weil ich den Eindruck habe, dass immer noch viel zu wenig dazu berichtet, besprochen, gesprochen und vor allen Dingen gehandelt wird. Ich glaube, jeder und jedem ist völlig klar, dass Wasser absolut elementar für uns ist. Wenn man sich die verschiedenen Schöpfungsgeschichten anschaut, dann spielt Wasser in jeder Religion eine grundlegende Rolle und war auch schon immer da gewesen. Und natürlich wissen wir, dass ohne Wasser überhaupt kein Leben möglich wäre. Wissenschaftler flippen regelmäßig aus, wenn äh, sie feststellen, dass es auf dem Mars oder anderen Planeten Spuren von Wasser gibt oder irgendwann mal Wasser gegeben hat. Aber wenn man sich unseren Planeten anschaut, der ja eigentlich fast zu zwei Dritteln von Wasser bedeckt ist, dann wird dieser Enthusiasmus dort nicht an den Tag gelegt. Dieser Wasserreichtum ist übrigens äh, trügerisch, denn äh, von diesen unglaublichen Wassermengen auf unserem Planeten ist nur ein ganz geringer Teil Süßwasser und von diesem geringen Teil ist nur ganz, ganz wenig nutzbar als Trinkwasser. Nun, gerade in Brandenburg, ein Land, das eigentlich immer als wasserreich angesehen wurde, Stellen wir fest, nach drei Dürresommern, so richtig viel Wasser gibt es eigentlich nicht. Und ähm, auch wenn das hart klingt, das liegt nicht an der ein oder anderen neuen Fabrik, sondern das liegt an uns, an unserem Verhalten. Wie wir mit der Umwelt, mit der Natur, mit der Schöpfung umgehen. Und das gipfelt dann in dem Wasserkonsum, den wir alle an den Tag legen. Ich glaube, es lohnt sich drüber nachzudenken, wo überall Wasser drin steckt und wie wir mit diesen Dingen umgehen. In unserer Nahrung, in der Kleidung, in Möbeln, in allen Verbrauchsgütern, die wir jeden Tag nutzen, steckt unglaublich viel Wasser drin. Zumindest ist dieses Wasser notwendig, um diese Dinge zu erzeugen. Und unser direkter Umgang mit Wasser ist auch unglaublich wichtig. Und sich bewusst zu machen, wie wir damit umgehen, müssen wir... Unsere Autos mit Trinkwasser waschen, müssen wir täglich im Sommer Schwimmbäder neu auffüllen. Es wird der Rasen mit Trinkwasser gesprengt, die Blumen mit Trinkwasser gegossen. Wir putzen mit Trinkwasser, wir spülen unsere Toiletten mit Trinkwasser. Und ein ganz geringer Teil des Wassers, das aus der Leitung kommt, wird tatsächlich auch zum Kochen und zum Trinken verwandt. Das scheint für andere Länder unglaublich und gerade in denen, in denen hohe Trinkwassernot herrscht, ist das fast wie hohn. Weil jetzt die drei Minuten schon fast um sind und eure Zähne hoffentlich sauber sind, mit Wasser und Zahnpasta geputzt, bleibt eigentlich nur mein Appell, achtsam mit dem Wasser umzugehen und das Thema achtsam zu behandeln. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen und ganz allgemein gilt natürlich, die Umwelt, das Klima und damit auch das Wasser zu schützen. Alles Gute!